Guten Morgen. Ich hatte ja schon gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein mit der Ausdrucksweise, aber ich habe eine sehr vorsichtige, schöne Überraschung für euch, die ich euch auch natürlich verlinke. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn man bei Google eingibt Corona. Und dann war diese Kurve hier unten, die war ein bisschen seltsam. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die nicht für Deutschland eingegeben habe. Ihr könnt also hier einstellen für Deutschland und dann sehen wir folgendes, am 28. Oktober, was solche Besorgnis erregt, sind 14.964 Fälle neu gemeldet. Und nebenbei, Deutschland, äh, haben wir 486.000 rund und 336.000, also Fälle, naja gut, und genesen sind davon, also haben wir rund 150.000 äh, kranke Fälle. Bevor ich jetzt weiterlese, und bevor ihr nicht genau wisst, was Infektion bedeutet, ich werde euch hier nochmal einen Link anfügen. Da ist eine Playlist, da ist auch das Wort Infektion nochmal genau erklärt, was das also alles bewirkt. So, jetzt gucken wir uns mal noch schnell dieses, äh, diesen Teil auf der Google-Seite an, und zwar die Erklärung. Und wenn ich anfange zu husten, dann äh, müsst ihr wahrscheinlich dann wirklich nochmal da drauf gehen. Es geht darum. Die Coronavirus-Erkrankung, <lacht> Erkrankung, naja, hat mit Infektion zu tun, ist eine <lacht> Infektionskrankheit, <lacht> die von einem neu entdeckten Coronavirus ausgelöst wird. Neu entdeckt werde ich hier auch noch einen Link anfügen. <lacht> die meisten Menschen, jetzt kommt was sehr Beruhigendes, die meisten Menschen, die an Covid-19 erkranken, haben leichte bis mittelschwere Symptome und werden wieder gesund ohne dass sie eine besondere ärztliche Behandlung benötigen. Ja, und dann wird noch einiges erklärt. Ähm, das ist wirklich beruhigend. Ne? Die meisten Menschen haben leichte bis mittelschwere Symptome. Und die allermeisten haben gar keine? Na gut. So, jetzt gucken wir uns mal diese Zahl an. Hier im Oktober, 28. Oktober, der Stand 14.964, äh, wie nennen sie die Fälle? Fälle? Ja, ja die neuen gemeldeten Fälle. Gut, also haben wir 14.964 und das Ganze habe ich auch mal mit äh, Our World and Data verglichen und siehe da, höchst exakt, also wenn ich hier diesen Punkt endlich mal treffe, ja, 14.964. Ich habe dazu, ich verlinke euch das, ihr könnt dann, aber die Überraschung kommt noch. Ihr könnt dann da schön nachgucken. Ich habe ne, Confirmed Cases, bestätigte Fälle und ich habe Neu per Tag eingegeben, New per Day. Das kann man auch ändern, möchte ich jetzt aber gar nicht mal machen. Denn es gibt noch was anderes vorher, was wirklich spannend ist. Also diese Kurven gleichen sich und äh, ich habe mir dann diese Kurve angeguckt und zwar bin ich hier auf Mehrorte und Statistiken gegangen und da sieht es jetzt aber so aus, dass ich dann, also weiter runter gescrollt, ne, dass ich dann hier 23.000 23 Fälle entdecken musste. Na, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich mal weiter unten geguckt und da gibt es eine schöne Erklärung dafür, dass die kurzfristigen Änderungen vorbehalten sind, ist mir klar. Und da steht, Zahl enthält bestätigte und wahrscheinliche Fälle. Ui. Die Gesamtzahlen enthalten an einigen Orten sowohl bestätigte, bestätigte als auch wahrscheinliche Fälle. la. Wahrscheinliche Fälle werden von Gesundheitsbehörden ermittelt. Mhm, wahrscheinlich. Das Kriterium dafür? Na gut, den Zahlen liegen Kriterien zugrunde, die von anderen Behörden ausgearbeitet wurden. Achso, und die können das dann besser als die Gesundheitsbehörden. Die sagen, wann was wahrscheinlich ist oder nicht. Das müssen wir uns schon die ganze Zeit vorschreiben lassen, was hier wahrscheinlich ist und was nicht. Jetzt kommt die schöne Überraschung. Wir hatten ja hier diese 14.000... Ja, diese 14.964 Fälle. Aber World and Data arbeitet also super. Und jetzt, und das verlinke ich euch, das wird das sein. Ich habe nämlich Schweden nochmal dazu genommen. Und jetzt gucken wir mal, was hier die ganze Zeit in Schweden passiert ist. Unter dem Schottenrock ist gar nichts. Ja, da ist nichts und da war nichts. Das war, wie hieß er doch? Karl. Nee, ich komme nicht drauf. Das war ein Holländer. Ja, So. Unsere 14.964 Fälle, Schweden hat noch nicht gemeldet, vergleichen wir die mit dem 27. Oktober, da hatten wir 11.409 Fälle und Schweden hatte 922 und auch hier kann man die ganze Zeit vergleichen. Ja, bis dann die ganze Aufregung, sagen wir mal, wieder so richtig losging ne? und dann hat sich hier aber auch nicht viel getan. Ist das nicht eine schöne Nachricht und ist das nicht eine Überraschung? Nein, werdet ihr, die ihr es schon wisst, werdet ihr sagen, nee, das ist keine Überraschung. Und jetzt wird doch irgendwie die Frage wieder laut, na wo sind denn die ganzen Kranken, damit solche Nachrichten produziert werden können? Irgendwas muss doch sein. Wir wissen doch, dass ne, hier oben, dass Infektion eine Erkrankung bedeuten muss. Und krank heißt nicht gesund, also im körperlichen oder geistigen Wohlbefinden beeinträchtigt. Ja, dann wird es für mich nicht mehr nachvollziehbar, wie man so schön sagt, das kann ich nicht nachvollziehen, hm? es irritiert mich, ja, Leute, wunderschön, macht was, macht's gut, habt einen schönen Tag, euch beruhigt und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen auch beruhigt, guckt in die Videobeschreibung, da steht, was wir tun, müssten, müssten wir jetzt ein bisschen anpassen, ne? also arg anpassen, vielleicht schaffen wir es noch, den einen oder anderen auch zu beruhigen, also beste Wünsche, einen schönen Tag, macht was, aber macht's gut. Bis dann, tschüss.